Ja, hallo ihr Lieben! Ja, schön, dass ihr wieder dabei seid beim zweiten Sortenbericht, also bei unserer neuen Folge. Und ähm, was möchte ich mit euch diesmal anschauen? Äh, die Sorte hier. <lacht> ich wollte noch kurz ein paar Worte an euch richten. Und zwar wollte ich mich nochmal ja, entschuldigen. Ich wollte mich eher bedanken für eure Kritik, die von dem einen oder anderen kam bei dem ersten Sortenbericht. Das ist für mich oder für uns auch immer ganz wichtig, dass wir ein bisschen so Rückmeldungen bekommen. Was hat euch gefallen? Was hat euch nicht gefallen? Und ähm, natürlich kommt es immer so rüber, äh, wenn man irgendwie mal ein T-Shirt trägt oder so, dass man äh, vielleicht bezahlt wird, wie auch immer. Vergesst aber bitte nicht. Auch wir brauchen natürlich Leute, ähm, von denen wir bezahlt werden, ja, von wem auch immer. Aber irgendwelche Leute müssen uns leider bezahlen, weil ganz umsonst will man das ja hier auch nicht machen. Versteht ihr hoffentlich. Und ähm, umso größer die Community ist und man mit Videobeiträgen was verdienen kann, umso mehr kann man natürlich auf sowas verzichten. Ich möchte aber auch dabei sagen, dass ich, egal ob ich bezahlt werde oder nicht, mir meine eigene Meinung niemals nehmen lasse. Und das ist, finde ich, das Wichtigste dabei. Okay, aber ähm, übrigens, ich bin auch äh, nicht so gut rasiert. Ich, das ist mein äh, Demonstrationsbart. Ich dachte mir, ich äh, höre mal auf, bis die legalisiert haben. Das kann ja nicht so lange dauern. Also höchstens, dass ich mal so einen Bart kriege. Ne? Okay, jetzt zum Sortenbericht. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß hier mit der Sorte Mac 1 Plus. Viel Spaß. Und jetzt schauen wir uns das mal an. Mhm. Riecht schon mal sehr interessant. Und ähm, ja, ich will mit euch jetzt mal die Sorte Mac 1 Plus unter die Lupe nehmen. Für mich war die Sorte sehr interessant und ähm, deshalb möchte ich sie euch auch jetzt mal vorstellen. Ja, Mac 1 Plus ist eine Kreuzung von Alien Cookies und Kombien mit Starfighter und wurde importiert von der Firma Cantourage. Nach unserer Recherche ist es Ursprungsland Kanada. Ähm, Mac bedeutet übrigens, äh, nicht Macintosh, sondern <lacht> Miracle Alien Cookies. Es ist übrigens ein Hybrid äh, Mac 1 Plus ähm, und hat circa den gleichen Sativa und Indica Anteil, also 50-50. Ähm, das Aroma ist eher so eine Mischung ähm, aus saurem Diesel, Zitrus und Blumen- oder Kräuterduft, ich kann es gar nicht so genau sagen. Ähm, ich sage euch da aber auch noch ein bisschen mehr gleich zu mit dem Terpenprofil, aber so in die Richtung geht es auf jeden Fall. Ähm, es riecht aber jetzt nicht ganz so intensiv und das liegt aber daran, dass die Blüten etwas trocken sind. So, kommen wir nun zum Aussehen. Ihr seht, ähm, hat das sehr kompakte Dichte, Bats, mit einer, würde ich sagen, hohen, trichhohen Dichte, also sehr harzig. Ja, leider ist es bei dieser sehr trocken und deshalb ist also das Klebrige nicht vorhanden, man sieht das Harz also eigentlich nur auf dem Bild, fühlt es aber nicht, selbst wenn man die Blüte bricht, ähm, ja, merkt man, dass es ist wohl gefriergetrocknet oder wie auch immer das so entsteht. Ja, leider wurden unsere Testblüten nach dem Gallen zu Pulver und ähm, deshalb ist es auch nicht so ergiebig. Naja, trotzdem liegt der THC Gehalt bei 25 Prozent. Unser Apotheke liegt der Preis so bei 20,55 Euro, ich muss aber dabei sagen, dass natürlich das bei den Apotheken unterschiedlich ist mit den Preisen, aber die Mac 1 Plus liegt schon im ähm, ja, höheren Bereich, also unter 18, 19 Euro werdet ihr die nicht finden. Es gibt natürlich auch noch Unterschiede, es gibt noch das normale Mac 1, äh, da muss man auch noch ein bisschen unterscheiden. Wirkung. Es ist eher sehr stark sedierend, würde ich sagen. Ähm auch im Kopf, aber trotzdem äh, auch im Kopf aktivierend. Also man kann schon noch denken und es ist jetzt nicht, ähm, also man ist nicht völlig weggetreten, aber es ist schon sehr drückend. Vor allen Dingen auf der Lunge merkt man, dass das, dass es also auch ein sehr starkes Gras ist, ähm, dass man wirklich erstmal nach dem ersten Zug ein bisschen gucken muss, dass man Luft bekommt. Also mec 1 Plus ist möglicherweise nicht die richtige Sorte für neue Patienten. Also wenn einer gerade anfängt, Sorten zu testen, sollte er nicht unbedingt diese Sorte nehmen. Äh, ich glaube, selbst erfahrene Kiffer äh, können nach einigen Zügen ähm, schon einen leichten Schwindel merken. Ähm, also kein Schwindel, also kein Betrug, also wir schauen ich mal. <lacht> okay. Dann geht es nun zum Terpenprofil. Das dominierendste Terpen mit 41,6% ist übrigens das Limon, das zu den Zitrusnoten äh, beiträgt. Das Linalol ist eher mit 13,4% äh, 13 für die blumige Note zuständig. Und das äh, Caryophyllen hat einen Anteil von 12,4%. Das ist eher so für den würzig fäftigen Teil zuständig. Ja, und zu guter Letzt noch die Pinene mit 14,9% so eine leicht erdige, beziehungsweise auch diese Note ähm, sind die verantwortlich. Zusammenfassung nochmal hier von der Mac 1 Plus. Sie ist also eine sehr ausgewogene Sorte mit 50% Indica und 50% Sativa, also ein Hybrid, mit einem THC-Gehalt von bis zu 25% mit einem CBD-Gehalt von bis zu 1%. Limonterpen ist sehr dominant bei dieser Sorte, hat aber auch einen diesel zitrus und blumigen bzw. erdigen Geruch, auch als Kräuterdüfte bekannt. Ja, der Preis liegt um die 20 Euro, je nach Apotheke, und ist eher eine stärkere Sorte. Ja, alles in allem ist es also eine sehr starke Sorte, wie ich finde. Ähm kann ich auch nach dem ersten ähm, Hütchen direkt bestätigen, obwohl man gute Sorten eigentlich eher im Joint testen sollte, finde ich. Ähm, aber ich halte sie für tagsüber fast für zu stark. Obwohl auch ich unter starken Schmerzen leide, äh, merkt man doch, dass es ein also dass es einen tagsüber sehr drückt. Abends allerdings. Zumindest von der Stärke her. Wenn ich mir dann wieder das preis leistungsverhältnis verhältnis anschaue, ich weiß auch nicht, ähm, ich finde es ein bisschen traurig im Vergleich. Also wenn ich jetzt überlege, ich kriege andere gute Sorten, ähm, ihr wisst vielleicht noch den Preis vom letzten Mal. Äh, und wenn das dann fast ins Doppelte geht, dann frage ich mich, womit ist das gerechtfertigt. Ja? Es ist ein Hybrid, also der jetzt auch nicht unbedingt länger beim Anbau braucht. Von daher finde ich das preis leistungsverhältnis verhältnis eher auch die qualität der blüten ist jetzt nicht so wie man es dann fürs doppelte erwarten sollte es ist eher sehr trocken und ich zeige ihr habt ja eh gesehen wie, wie das eigentlich in staub verfällt ja. und dann ähm, hat man einfach auch wenig davon ja. und das hat mich persönlich geärgert dass wenn ich schon eine teure sorte habe dann auch noch man wenig davon hat ja. also was der Sorte auf jeden fall positiv zugute kommt hohe konzentration an thc die wirklich gut zur Schmerzbewältigung ähm, anzuwenden ist oder die man dafür gut benutzen kann. Ja. In diesem Sinne hoffe ich, euch hat dieser Sortenbericht auch wieder gefallen und ich lese eure Kommentare äh, unter diesem Video. Und wir sehen uns beim nächsten Mal. Übrigens stelle ich die Sorte Creamy Keys vor. Auch sehr interessant und ähm, freut euch schon darauf. Bis dahin, alles Liebe, bleibt gesund.